Der Gesetzentwurf des Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetzes, kurz abgekürzt RISK, vom Gesundheitsminister Spahn sorgt derzeit bundesweit für großen Unmut. Er beinhaltet, dass Menschen, die rund um die Uhr beatmet werden müssen, künftig nur noch in Einzelfällen zu Hause gepflegt werden sollen. Eine klare Regelung ist in diesem Entwurf nicht erkennbar. Da werden Menschen aus selbstbestimmtem Leben in die Abhängigkeit einer Einrichtung gegen ihren Willen überführt. Dies widerspricht der UN-Behindertenrechtskonvention Artikel 19, in dem es sinngemäß heißt, jeder Mensch entscheidet selbst, wo er leben möchte. Es gibt Menschen, die mit Beratung studieren bzw. arbeiten oder zu Hause bei ihrer Familie wohnen. Sollen diese Menschen ihr Studium abbrechen, arbeitslos werden oder ihrer Familie entzogen werden? Herr Spahn versuchte bereits, dies zu beschwichtigen, dass diese Menschen nicht gemeint seien. Doch dann überarbeiten sie schleunig diesen fehlerhaften Gesetzentwurf. Wir Piraten lehnen diesen Entwurf entschieden ab und bitten um Unterzeichnung der Petition, wo sich bereits über 120.000 Menschen dagegen geäußert haben. Am 20. September 2019 finden dazu gleich zwei Demonstrationen statt. Einmal in Berlin vor dem Gesundheitsministerium und einer anderen in Düsseldorf parallel zur internationalen Lehrmesse.